Im Moment trappelt es zwar, zwar ein bisschen vor sich hin, aber der Wetterbericht sagt, morgen das es schön werden. Ich ja, habe natürlich nicht mit, ähm, weil ich, ich habe was mit, aber Brot vergessen mitzunehmen und für morgen früh was. Aber ich habe mir gerade überlegt, durch Cottbus will ich ja dann nicht mehr weit und in Cottbus gibt es garantiert einen Laden, der bis um 10 noch auf Da kann ich ja jetzt doch noch schnell was holen vor morgen früh. Ja, ich bin jetzt hier gerade in Freien Hufen von der Autobahn gefahren. Weil ich auf die Idee kam, im Handy einfach mal zu gucken, was jetzt für Läden noch aufhaben. Und da gibt es hier irgendwo einen Supermarkt. Und jetzt hat halt meine Kamera vorne in der Ablage gehauen, weil ich den Blitzer im letzten Moment noch gesehen habe. Haha. <lacht> hier war bloß 30 und ich hatte mindestens 30 drauf. Guckt euch das an. Ich weiß es nicht, ob das im Video zu erkennen ist. Aber wie geil, die Burgen damals beleuchtet wurden. Wahnsinn. Hier sieht man nochmal die beleuchtete Slawenburg. Brandenburg, das Alleenland. Gut geschlafen wieder wie gesagt der platz da an der slavenburg der ist ganz gut ist nicht allzu sehr nah an der autobahn da hört man nicht mehr davon und ja die burg habe ich schon vor einigen jahren mal besucht und besichtigt allerdings hatte ich da noch nicht gefilmt und jetzt bin ich halt hier unterwegs in Richtung G -G, wie ist der berg w in Richtung also im Otto bin ich unterwegs ich besuchte in Stollen das liegt in der Nähe von Rathenau, das Otto-Lilienthal-Museum. Otto Lilienthal wurde am 23.05.1848 in Anklang geboren. Er machte schon als Kind Flugversuche und Strömungsexperimente und beobachtete den Vogelflug. 1864 besuchte er die Potsdamer Provinzialgewerbeschule und nach zwei Jahren Begann er ein Praktikum bei der Berliner Maschinenfabrik Schwarzkopf? Ab 1867 begann Lilienthal ein Studium in der Gewerbeakademie Berlin, dem Vorläufer der TH Charlottenburg. 1878 heiratete Lilienthal in Freital-Döhlen seine Frau Agnes. Er entwickelte mit seinem Bruder Gustav ein Baukastensystem für Kinder mit Steinen aus mineralischen mit Leinöl gebundenen Bestandteilen er verkaufte die Rechte und es wird heute noch als Anker Steinbaukasten verkauft. 1881 erhielt Lienthal ein Patent für Schlangenrohrkessel zusammen mit einer kleinen Wanddampfmaschine entstand der Lienthalische Kleinmotor der 1883 in einer eigenen Firma hergestellt wurde. Ab 1894 stellte sie auch den Normalsegelapparat in Serie her und wurde damit zur ersten Flugzeugfabrik der Welt. Für seine Flugversuche verwendete er mit gewachsenen Baumwollstoff bespannte Rahmen aus Weidenholz. Bei seinen vielen Flugversuchen verbesserte er nach und nach die Tragflächen. Ab 1893 wurden mehrere Hügel in den Rhinower Bergen bei Stollen zwischen Radenau und Neustadt an der Dosse zum Übungsgelände. Dort gelangten im Flugweiten bis zu 250 Metern. Am 9. August 1896 stürzte Lilienthal am Gollenberg bei Stollen aus etwa 15 Meter Höhe ab. Ursache war eine thermische Ablösung, die er nicht mehr abfangen konnte. Lilienthal soll damals gesagt haben, Ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen. Ich muss mich mal etwas ausruhen, dann machen wir weiter. Auf der Überführung nach Berlin fiel er ins Koma. Er verstarb am nächsten Tag, am 10. August 1896, in der Berliner Uniklinik. Da man sich in dem Normalsegelapparat nur mit den Unterarmen abstützt und nicht wie in heutigen Kleidfliegern im Schwerpunkt hängt, ließ er sich dementsprechend nicht ganz so gut steuern. Ein weiteres Ausstellungsstück in Stollen ist dieses Flugzeug. Die DDR-Fluggesellschaft Interflug schenkte diese ausgemusterte IL-62 der Gemeinde zu Ehren Leenthal. Diese wurde am 23. Oktober 1989 von Flugkapitän Heinz-Dieter Kalbach in Stöllen auf dem Acker gelandet. Umfangreiche Vorarbeiten mussten dazu geleistet werden. Das Gewicht der Maschine wurde durch Ausbau von nicht notwendigen Geräten verringert, der Boden wurde extra verfestigt, Wald wurde abgeholzt und extra Ausnahmegenehmigungen mussten beantragt werden. Normalerweise benötigt eine IL-62 ca. 2500 Meter Landebahn. Um es auf diesen 850 Meter zu schaffen, wurde schon in 50 Meter Höhe auf Umkehrschub geschalten, um die Maschine zu bremsen und kurz über den Strömungsabricht zu erhalten. Kapitän Kallenbach schaffte es auf diesen 850 Metern und kommt dafür ins Genießbuch der Rekorde. Heute ist in dem Flugzeug ein Interflugmuseum und ein Standesamt. Es gibt einige interessante Beiträge im Web zu diesem Thema. Ich werde ein paar in der Videobeschreibung auflisten. des flugzeugs bestieg ich schon noch den goldenberg mit der absturzstelle otto an der dieser gedenkstein steht also wenn muss sich überlegt was für ein berg Olle, Olle otto sein zeug hier hochgeschleppt hat da hat man hier oben auch schon keine lust noch mal also wird wäre Achtung... Diesen Gedenkstein haben die sowjetischen Truppen, die auf diesem Berg stationiert waren, hier aufgestellt. Sie früher Erden auch.